Das hier ist vielleicht auch ganz nützlich, vorwiegend für solche Privatfilmer wie mich. Aber Vielleicht auch für Fotografen, vielleicht auch für die, für die Profi-Fotografen. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken, was die dann dazu sagen. Für mich reicht es ganz gut aus. So, was ist das jetzt hier? Das ist ein ReMF-Charger. Mit 42 Zellen. A1,7 ah, Amperestunden, Stunden, also die zwei hier vorne, das sind meine Opferzellen mit 1500 Amperestunden und die bringen um die 48 Volt heraus und betreiben über den ReMF hier vorne vier solche flachen LED-Streifen die alle in Reihe geschalten sind. So ein LED-Streifen, ich glaube, die waren mit 12 Volt und 1 Ampere ausgewiesen, wenn ich mich nicht irre, oder lass es 400 Milliampere sein. Jedenfalls machen die Urichs hell und waren für 12 Volt einer. Vier Stück davon in Reihe sind wir bei 48 Volt. Ja, und mit dem ReMF kann man die auch schön ansteuern. So, jetzt ist natürlich noch nicht viel los, weil es hier erstens noch hell ist. Und zweitens, das Potty auch noch nicht ganz vorgeschoben ist. So, gehen wir mal hier ein bisschen ins Dunkle. Und äh, wir schieben mal das Potty. Ja, ja. Ich würde sagen, das für die erste Helligkeitsstufe. Und so wäre es dann richtig hell. Richtig, richtig hell. Ja. Also, ich habe keine Ahnung, wie viel Lumen das jetzt sind. Aber so zum. Filmen in der Dunkelheit reicht das auf alle Fälle aus. Die Daten jetzt hiervon. Man braucht ungefähr, hier ist das Ladegerät dafür, man braucht ungefähr vier Stunden, dass der Akku voll ist. Und wenn er dann voll ist, kann man ihn sechs bis acht Stunden mit, also nicht voller Leuchtstärke, mit der Leuchtstärke laufen lassen. Das wäre dann volle Leuchtstärke. Aber mit dem Klacks bisschen weiter unten drunter, so hier ungefähr, geht es sechs bis acht Stunden. Und da würde ich sagen, in sechs bis acht Stunden kann man Haufen Fotos draußen in der Natur schießen und in Haufen Filmmaterial zusammenstellen. Das Ladegerät ist so aufgebaut, dass ähm, sechs LED-Treiber, also von diesen, von diesen 12 Volt LEDs, wo immer also zwischen drei und vier LEDs mit drin sind, die haben so so eine kleine Platine, so einen kleinen Trafo drauf. Ach, am besten ich zeige es euch. Solche Lampen waren das ursprünglich gewesen, wo die Netzteile drin sind. Für 220 Volt und wie gesagt, zwischen 3 und 4 LEDs sollten die hier vorne drin haben. Das ist jetzt ja so eine Version mit 4 LEDs. Und wenn man die aufschraubt, ist dann hier so ein kleines Netzteil drin. Kommt hier 220 Volt ran. Hier kommen ungefähr 12 Volt raus. Davon habe ich 6 Stück genommen. 6 Stück hier drin. Also am Eingang parallel genommen, ist klar, aber am Ausgang alle in Reihe geschalten, dass ich hier auf ähm, theoretisch 60-70 Volt Leerlaufspannung komme. Durch den Re-EMF aber, habe ich hier Strom? Hier habe ich gar keinen Strom. Jawohl, jetzt macht er seine Sache. <lacht> Eigentlich dürfte er nur bis 72 Volt hochkommen, normalerweise. Die sind jetzt noch nicht ganz leer, die Akkus also ähm, zur Demonstration habe ich es jetzt halt mal rangehangen. Er bringt um die 200 Milliampere pumpt er hier rein, habe ich gemessen. Ist äh, fast ein bisschen zu viel für die 1,7 Stunden also mit 2 Stunden Batterien wäre ich hier wohl besser gewesen. Aber gut, wir hatten halt erstmal nichts anderes gehabt. Funktioniert trotzdem, deshalb ist die Ladezeit auch nur 4 Stunden. Also nach 4 Stunden kann man den getrost abnehmen und die Akkus sind voll noch, dass er, wie gesagt, 6 bis 8 Stunden mit der ausreichenden Helligkeit leuchten kann. Ja, Hier ist am Anfang so, dass er ziemlich hoch geht, aber so nach 10, 20 Minuten müsste es dann sich langsam wieder nach unten einpendeln, so auf 70 Volt ungefähr. Und da bleibt es dann auch die nächsten vier Stunden, aber die Akkus werden voller und voller. So, jetzt ist es soweit, wie ich vorhin sagte, runtergefallen auf 68,8. Ja, jetzt werden sie auch lauwarm, also noch nicht heiß. Und lauwarm ist ja, wenn die Angaben stimmen, dann das Zeichen, dass dann auch Ladung aufgenommen werden kann. Hm, ja... Theoretisch, wenn sie alle bei 1,7 Volt wären, wären sie hier glaube ich bei 72, bis 72 müsste ich es abwarten, aber die haben ja auch schon einige Jährchen hinter sich und da will ich sie mal nicht ganz so überstrapazieren, also kann man hier mal wieder ausschalten, aha, und jetzt hat es den Schalter, nee, der hat es doch nicht erwischt, aber hier so die kleinen Schalter, <lacht> 220 Volt mit schalten, obwohl es drauf steht, sind wir schon mehrere in den Arsch gegangen, gut, darum geht es jetzt aber gar nicht. Wir wollen die jetzt mal testen, wie sie richtig funktioniert. So, gehen wir mal dahin, wo es richtig dunkel ist. So, das ist jetzt praktisch der ewige Modus. Ja, also damit kann man jetzt wirklich ewig leuchten lassen. Klar, was heißt ewig, aber ein durchgängig bestimmt auf alle Fälle mit der Leuchtstärke. Aber das ist ja noch nicht alles, was wir haben wollen. Fürs richtige müssen wir mal das Fenster aufmachen, dass man draußen ein bisschen Platz haben zum Gucken. Okay. So, mal gucken, wie weit man gucken können. Ähm, wo das hier ist. Ja? So, jetzt wird es eingeschaltet. Alles klar. Ja. ja, das ist eine Taschenlampe. Ha? Das geht. Okay. Das war es jetzt erstmal von hier. Die Lichtbringer Aktion für dieses Jahr zumindest, für den Lichtbringertag, ist soweit wieder erledigt und ansonsten wünsche ich euch was und bis später. Das wäre nur der Plan für den LED Treiber dafür. So also ein ziemlich großen, also ungefähr so groß wie ein 5 Mark Stück oder 2 Euro Stück, ne? ungefähr so vom Außendurchmesser, äh, ziemlich dünn und darauf habe ich um die 32 Windungen gebracht mit 0,15er Draht als Trigger und 0,30er als Power, der Trigger geht hier auf eine 4.007er Diode, hier 4, normale blaue LEDs in Reihe. Ich habe bei mir so eine LED, da sind vier LEDs in einer drin. Aber es müsste normalerweise auch mit Vieren gehen. Wenn es nicht geht, probiert es mal mit dreien muss auf alle Fälle gehen. Aber ich glaube mit zweien das ist ein bisschen zu heftig. Vielleicht geht so. Aber probiert es mal mit Vieren aus. Also bei mir, wie gesagt, da habe ich da 12 Volt gemessen an der Stelle hier, was hier abfällt. Also müssten die Vierer auch leuchten können. So und das reicht dann aus, um Nee, hier ist euer Transistor, den Transistor zu schalten. Davor habt ihr noch ein 20-Kilo-Ohm-Potty. Aus Richtigkeitsgründen habe ich bei mir nochmal meinen Wert hingeschrieben. Ich habe einen 100-K-Potty eingebaut, aber wie gesagt, die untersten zwei Drittel, die kannst du echt vergessen, da tut sich gar nichts. Also kann man da guten 20-Kilo-Ohm-Potty dafür nehmen. Hier nochmal ein 100-Ohm-Vorwiderstand, so zur Sicherheit sozusagen, falls das voll auftritt, wenn es dann richtig extrem hell ist hier. Und hier richtig Milliampere im 100er-Bereich hier durchgehen. Der Transistor, das ist so ein, so ein schnell schaltender 1500 Volt. Ich glaube nur 1 Ampere oder so schafft er. Da wird in Fernseher, glaube ich, Applikationen eingesetzt. Äh, heißt 2SD, das ist ein D, ne? 2SD 1878. Geht ganz gut, das Teil für solche LED-Ansteuerungen. Ne, macht auch schöne Hochfrequenz mit und alles. ja Dann hier unten normale RMF die Diodenanordnung, hier habt ihr eure 42 Zellen in Reihe, kommt ungefähr mit 48 Volt hier rauf und dann geht es auf eure LEDs, ja, das sind immer solche 12 Volt, ich habe als kop leds wurden die verkauft, mit 10 Watt wurden die ausgewiesen also ich glaube können sie ungefähr 1 Ampere, ungefähr oder 800 Milliampere schon ziehen müssen sie bei uns aber bei weitem nicht, uns reicht auch schon eine geringere Stromaufnahme, um die ordentlich hell zu bekommen aber trotzdem auf dem Kühlkörper. Ne? Sie werden trotzdem noch, was heißt ordentlich warm. Ne? Also hier, da ist ja jetzt so ein, so ein Mini-Kühlkörper und bei der Leuchtstärke jetzt. Oh, okay. Ah, jetzt habe ich ja voll aufgerissen. Genau, das ist jetzt voll aufgerissen. Das wäre jetzt. Ja, uh, uh, uh ja fürs Video habe ich es jetzt mal richtig schön angemacht. Ne? Vorher geladen. Also da kann ich jetzt nicht mehr rangreifen, hier an den Kühlkörper, da wird wirklich extrem heiß. Jetzt habe ich es ein bisschen runtergedreht und wenn es dann so im Normalbetrieb ist, wird es ungefähr so handwarm. Ne? Aber trotzdem schon besser für die LEDs, dass sie länger leben. Ja, das ist der Schaltplan für den Treiber. Und jetzt mal fix noch fürs Ladegerät. Da habt ihr hier als Quelle praktisch dessen eure kleinen Schaltnetzteile aus diesen LED-Spotlampen. Sechs Stück, davon am Eingang alle parallel. Und am Ausgang alle in Reihe. So habe ich das hier gemeint, wie ich das vorhin gesagt habe. Hier ein Elko, da habe ich mich vorhin formal deshalb ignoriert man hier die Striche vom Elko. Jedenfalls hier unten ist Plus, da oben ist Minus. Dann geht es auch auf eure remf schaltung drauf. Hier einen Transistor nehmen, der mindestens 100 Volt kann. Und ein Ampere wäre schon nicht schlecht, ich habe mindestens 300 milliampere hingeschrieben, aber mit einem ampere sei auf der sicheren Seite. So ein Tipp, ab, Tipp 41c geht das. Ne? Ich bin mir nicht sicher, was ich bei meinem Ladegerät eingebaut habe, muss ich erst mal leider sagen, ich dachte, das war sowas ähnliches gewesen. Naja, müsste auch mit anderen funktionieren. So, dann wieder 100 Ohm Widerstand, zwei LEDs in Reihe. Immer hier auf die Polaritäten achten, je nachdem, ob er NPN... Ne, das sind ja nur NPN, ja, das sind nur NPN. Genau, also hier ist es gleich, wenn das es dann mit PNP macht, ist andersrum ist klar. Der Joule tief hier. ist ein länglicher Ferrit. Mit neun Windungen, mit 0,20er und 0,40er Draht. Und am Ausgang bekommt er dann ähm, um die 103 Volt und 200 mA raus. Ne? Und den Ausgang dann einfach hier auf eure Zellen knallen und vier Stunden warten, bis die wieder voll sind. So, dann ahoi und bis später. Musik